Es gibt noch ein, zwei Werkzeuge, die ich dir auch kurz zeigen möchte. Wenn du jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite unter Werkzeuge gehst, ist noch lustig, du kannst hier verfügbare Werkzeuge anzeigen, haben wir Daten importieren und hier siehst du, dass du zum Beispiel von Blogger deine Daten importieren kannst, du kannst aber auch Kategorie und Schlagwortkonverter nutzen, Live Journal über deren API importieren. Movable Type and Typepad auch über diesen Block importieren. Du kannst Beiträge von einem RSS-Feed importieren. Du kannst Beiträge und um Medien über Tumblr importieren. Und was ich schon zwei-, dreimal genutzt habe, wenn ich gerade eine neue Seite aufbaue, dann exportiere ich mir zuerst alles, was mit WordPress zu tun hat und importiere dann das auf der sogenannten Staging, also auf der neuen Seite, die ich neu gestalten will und das muss man kurz installieren zum Importieren und Exportieren. Dasselbe in Grün natürlich mit dem Export. Also wenn du eine bestehende Webseite hast, kannst du diese ganzen Inhalte, Seiten, Landingpages, die Templates, Custom Code, Custom Fonts, Custom Icons und die Medien exportieren und herunterladen. Ich habe hier meistens alles angewählt, um das Ganze herunter, herunterzuladen. Und etwas, was dir vielleicht das eine oder andere Mal sehr nützlich sein kann, ist hier dieser Webseitenzustand. Wir haben hier so einen kurzen Zustand von deiner Webseite. Ich sage bewusst Zustand, weil hier nicht alles genau angezeigt wird, was du noch verbessern könntest und so weiter. Aber du hast hier gesehen, die Plugins sind auf dem neuesten Stand, du hast aber ein inaktives Plugin, sind verlockende Ziele für Angreifer, weil die sind nicht aktiv, die sind inaktiv und hast dann quasi ein Potenzial. Und hier kannst du auch auf inaktive Plugins verwalten, kannst das dann direkt löschen, falls du es gelöscht haben möchtest. Ich habe es jetzt hier noch nicht aktiv. Und ein geplantes Ereignis ist verspätet. Hier hast du auch eine Möglichkeit, das Ganze mit deiner Website ein bisschen zu, ja, ich sag mal, zu überwachen. Du kannst hier auch einen Bericht dir runterladen und anschauen, was für eine Version du gerade aktiv hast. Die Permalink-Struktur wird hier angezeigt und so weiter und noch viele Informationen mehr. Und der Website-Zustand ist jetzt hier gut. Du hast die Möglichkeit natürlich personenbezogene Daten zu exportieren. Du kannst hier eine Anfrage senden. Du kannst aber auch bei antragstellenden Personen, die haben die Möglichkeit, diese äh, gespeicherten Daten ist vor allem für Deutschland bzw. die EU sehr wichtig, dass man die Anfrage dann entsprechend senden kann und personenbezogene Daten löschen. Da kann man natürlich auch entweder die E-Mail Adresse oder den Benutzer hier auswählen oder hier unten dann auswählen und die Daten entsprechend löschen. Das also zu den Werkzeugen, die dir auf WordPress zur Verfügung stehen.